In der Vergangenheit haben wir uns immer wieder Unbegebenheiten oder eben Sachen, die es nicht zu erklären gegeben hat, aus dem gesamten Jurassic Park und eben auch Jurassic World Universum selber zusammengereimt, beziehungsweise haben wir hier und da sogar bestimmte Rätsel lösen können aufgrund von... Alten Skripten, Aussagen von Regisseuren, von Schauspielern, was auch immer. Wenn wir das eben nicht konnten, haben wir versucht, uns so logisch wie möglich an die Sache ranzutasten und eben versucht herauszufinden, ja, wie könnte das Ganze dennoch gewesen sein, auch wenn es eben keine offiziellen Statements zu dieser Sache gibt. Dabei habe ich versucht, wirklich Jurassic Park 3 so gut es geht zu beleuchten, weil der Film eigentlich am meisten Fragen von allen Filmen aufwirft, weil der eben, naja, auch bei den Dreharbeiten sehr viele Schwierigkeiten gehabt hat und deswegen halt sehr viele unplausible Situationen in diesem Film passieren. Unter den Videos aus meinem Jurassic Park 3 Erklärversuchen habt ihr immer wieder drunter geschrieben, ey Tobi, sag mal kannst du vielleicht auch mal ein Video darüber machen, was denn genau in Jurassic World im sogenannten Paddock 10, also im Gehege Nummer 10, beherbergt wurde. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Gehege 10, wovon redet ihr denn überhaupt? Und dann habe ich nachgeforscht und tatsächlich ist das ein sehr interessantes Thema, was auch wirklich nicht im Film behandelt wurde. Um das Mysterium hinter dem Paddock 10 einfach mal ähm, ganz kurz zu erklären. Im Film sehen wir ja, wie der Indominus Rex gegen den T-Rex kämpft. Aus dem Film Jurassic World, also aus dem aus 2015, wissen wir eben, dass der Tyrannosaurus aus dem Paddock 9, also aus dem Gehege Nummer 9 und der Indominus Rex aus dem Paddock 11, also Gehege Nummer 11, stammt. Oder war es umgekehrt? Ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken, ist aber für das Thema auch vollkommen egal. Was euch hier auffallen müsste, ist einfach, dass wir Paddock 10, also das Gehege Nummer 10, hierbei irgendwie übersprungen haben. Das ist eben sehr vielen Fans aufgefallen und die haben sich natürlich gefragt, Moment, aber was genau wäre denn dann in diesem Gehege Nummer 10 beherbergt. Ja, es gibt ein paar plausible Antworten darauf, es gibt ein paar Fantheorien darauf und es gibt meine Meinung dazu, was denn in diesem Gehege drin stecken könnte. Die Antwort erfährst du jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Bei meiner Recherche zu der Frage, was denn wirklich jetzt hier im Paddock 10 hätte beherbergt werden können oder beherbergt wurde, bin ich auf ganz viele verschiedene Fantheorien gestoßen und ich glaube, dass so Fantheorien häufig einfach nur daraus bestehen, irgendwelche Namen in den Raum zu schmeißen. Es hat mich nur gewundert, dass irgendwie nicht einfach der Name Alan Grant ist, in, ist im Gehege Nummer 10, dass das nicht irgendwie auch noch geschrieben wurde. Die haben jede Saurierart aus irgendeinem Grund verdächtigt, in diesem Gehege drin zu sein ohne wirkliche Begründung. Der Indoraptor war da drin, der Scorpius Rex war da drin. Beide machen keinen Sinn, da der, da der Indoraptor zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erschaffen war. Der Scorpius Rex zwar schon, aber im Scorpius Rex sehen wir, wo der eben ähm, quasi ausgebrochen ist. Das Paddock 10 könnte natürlich auch für den äh, Scorpius Rex gedacht gewesen sein. Aber nee, es gibt hier tatsächlich... Wichtigere Indizien als genau das. Und wie sollte es anders sein? Natürlich behauptet auch eine Fantheorie, der Spinosaurus selbst wäre in diesem Gehege drin gewesen. Und das hört sich erstmal so nach Fanservice an, dann überlegt man, ja, der Spinosaurus ist aber auch später auf der Mentacorp-Insel in Jurassic World Camp Cretaceous. Also, wie soll er denn auf die Isla Sorna gekommen sein? Und decken wir da mal ein bisschen länger drüber nach, dann merken wir, ja, aber Mentacorp hat ja bestätigt auch Saurier von der Isla Nubla naja, zur eigenen Insel geschafft zu haben. Könnte Mendacop also den Spinosaurus aus dem Gehege Nummer 10 entwendet und auf die eigene Insel geschafft haben? Es gibt wirklich knallharte Indizien dafür, die einfach... ...in diese Richtung gehen. Dazu müssen wir aber erstmal voraussetzen, dass das Skelett, das der Tyrannosaurus Rex in Jurassic World zerstört, eben nicht der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist. Beziehungsweise wäre das sogar auch egal, es geht bei der Theorie nur darum, dass irgendein Spinosaurus in diesem Gehege drin ist. Und da man das ganz aber mit Mentakorb verbindet, müsste es eben der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 sein. Deswegen sagen wir einfach mal, ja... Das Spinosaurus-Skelett in Jurassic World ist ja offiziell ein echter Spinosaurus gewesen, muss aber eben nicht zwingend der aus Jurassic Park 3 sein. Das heißt, das müssen wir erstmal weglassen. Was spricht denn jetzt aber dafür, dass ein Spinosaurus wirklich den Weg in, Jurassic, in den Jurassic World Park gefunden hat? Naja, wisst ihr zum Beispiel, dass es Isla Sornasaurier in Jurassic World gegeben hat, die wir einfach auf der offiziellen Karte nicht finden? Diese Dinosaurier sehen wir zum Beispiel, wenn wir in bestimmten Szenen näher ranzoomen, gerade als der Jurassic World Park näher beleuchtet wird und und sein Bruder, dessen Namen ich immer wieder vergesse, Gray. Zack und Gray, den Jurassic World Park begutachten und im Hintergrund haben wir überall diese LED Monitore, wo man drauf rumtatschen kann und dann switchen wir immer wieder auch in diese Kontrollzentrale mit Claire und der ganzen Crew und auch da haben wir überall schöne leuchtende Bildschirme Auf diesem Bildschirm sehen wir ganz klar dass im Jurassic Park unter anderem ein grüner Bull T-Rex vorhanden war Ja, der aus Jurassic Park 3 kann es ja nicht sein es sei denn, es gab vielleicht noch einen zweiten davon, also ich meine, dass die Design ist definitiv an den T-Rex aus Jurassic Park 3 angelehnt. Das ist Quatsch, sagt ihr jetzt. Was ist hiermit? Wir sehen zum Beispiel auch einen männlichen Velociraptor, der offiziell im Jurassic World Park vorhanden gewesen sein soll, auf einem Display in Jurassic World selbst. Ist auch nicht wirklich zu erkennen, oder? Ich meine, das könnte auch ein normaler Raptor sein. Ich meine, hier ist wirklich laut offiziellen Daten die Aussage... Um, Male, Raptor, Isla Sauna. Das sind so die Stichpunkte. Aber egal, ihr könnt ruhig immer noch zweifeln, was ist mit diesem Bild hier? Wir sehen hier ganz klar einen Spinosaurus auf dem Bild und wenn wir diesen Spinosaurus, den wir jetzt unmöglich leugnen können, für voll nehmen, würden auch die beiden anderen Saurier passen, dass wir einen grünen Bull T-Rex, äh, zumindest einen grünen T-Rex aus Jurassic Park 3 irgendwie auf der Isla Nubla, äh, auf der Isla Sauna im Jurassic World Park haben und eben auch männliche, äh, männliche Velociraptoren. Wie das alles sein kann und warum die denn nicht angegeben waren, es müsste doch eine Liste geben. Nee, müsste es nicht. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt. Da geht es um die sogenannte Restricted Area, in welcher Saurier beherbergt wurden, die einfach für die Öffentlichkeit noch nicht gedacht gewesen sind, aus Überraschungseffektgründen. Da hätten die Saurier zum Beispiel beherbergt werden können. Ein Spinosaurus ist also offiziell Teil im Jurassic World Park gewesen. Deswegen würde es ja nur unfassbar viel Sinn machen, wenn der Spinosaurus in Paddock 10, also im Gehege Nummer 10 gewesen wäre. Hier widerspreche ich aber ganz kurz denn ich gehe trotz allem davon aus und es tut mir wirklich leid, der Spinosaurus, der hier aufgelistet ist, in diesem Jurassic World Verzeichnis, wir haben einen Spinosaurus... Das ist der Spinosaurus, den wir tatsächlich als Skelett wiedersehen. Wie ich darauf komme, ist folgendes. Ich meine, habt ihr euch schon mal gefragt, aus welchen Bestandteilen denn der Indominus Rex geklont wurde? Ich habe dafür euch recherchiert und ich möchte euch mal ganz kurz die Zutaten des Dinosauriers vortragen. Denn der Indominus Rex besteht unter anderem aus einem aus der DNS eines Kanotaurus, eines Giganotosaurus, eines Mayungasaurus, eines ...Rugopos, sorry, wenn ich die Namen alle falsch ausspreche... ...eines Terizinosaurus, eines Velociraptors und eines Tyrannosaurus. Eines Giganotosaurus, das heißt, der Giganotosaurus müsste in der Theorie schon irgendwie am Start gewesen sein. Und jetzt versteht mich hier nicht falsch, wir könnten auch davon ausgehen, naja... Ähm, ...die könnten auch einfach die DNS, die versteinerte DNS eines Giganotosaurus genommen haben... ...und in den Indominus Rex reingepflanzt haben... Ohne dass der Giga überhaupt schon auf der Welt gewesen wäre. Könnte irgendwo sein, wenn wir allerdings nicht auch wissen würden aus Jurassic World Dominion, dass der Giganotosaurus auch nur ein Klon ist. Ein Klonexperiment aus bestimmten Fragmenten, die, die bereits gelebt haben. Das heißt, der Giganotosaurus wurde eben nicht aus gefundener Giga-DNS gezüchtet, sondern aus geklonter DNS von anderen Dinosauriern miteinander und zusammengeklatscht, bis man dann eben einen Giganotosaurus hatte. Das heißt, den Giga könnte es zu dem Zeitpunkt irgendwie schon gegeben haben. Das würde auch so ein bisschen das plötzliche Auftreten dieses Dinosauriers erklären, dass er einfach im Jurassic World Park bereits vorhanden gewesen ist. Aus Jurassic World Camp Cretaceous wissen wir ja auch, dass Louis Dutchson schon die ganze Zeit seine Fäden und seine Finger im Spiel hatte. Das haben sie halt nicht wirklich beleuchtet und auch ein bisschen dumm in die Geschichte mit eingewoben. Aber es soll wohl so gewesen sein, dass Louis Dutchson nach Jurassic Park 1 nie aufgehört hat, irgendwie die Fäden in der Hand zu halten. Und deswegen könnte ein Louis Dutchson nach der Zerstörung von Jurassic World das allererste, was er gemacht haben könnte, hätte, was? Einen Giganotosaurus aus dem Park geschafft haben. Ich finde, dass diese Erklärung aus irgendeinem Grund mit am plausibelsten ist, weil sämtliche Bestandteile des Spinosaurus, die wir jetzt hier lesen, die gab es bereits. Ich weiß, auch den Terizinosaurus gab es erst wesentlich später. Den müssen wir aus der Gleichung nehmen, weil dafür habe ich dann auch keine wirkliche Erklärung, warum der erst später am Start sein könnte. Oder vielleicht war er auch schon in Jurassic World dabei und er war im Gehege drin gewesen. Das Ding an dieser ganzen Fantheorie sache ist einfach, dass wir wissen, dass Ingen und später eben auch Masrani sehr viele Saurierarten eben nicht beleuchtet hat. Es gibt eine offizielle jurassic world dinosaurierliste auf der einfach eine ganze Reihe an Sauriern fehlen, die wir bereits im zweiten Jurassic-World-Film Fallen Kingdom schon sehen. Also hier wird wirklich sehr viel verheimlicht und genau aus diesem Grund ähm, ist, diese ganze, ist der ganze Gedankengang, der ganze Gedankenhergang etwas schwierig. Ich denke dennoch, dass der Spinosaurus Irgendwo Sinn gemacht hätte, aber ich glaube, dass der Giganotosaurus für die reine Story-Lore wesentlich sinnvoller gewesen wäre. Das heißt, wenn irgendwann ein Film rauskommt, der genau das beleuchten würde, würde ich sagen: Ja, da in diesem Gehege wäre bereits der Giga drin gewesen und aus den Zellen des Giga und des benachbarten T-Rex, ich meine, das sind ja die Hauptzellen, was die Größe und das Aussehen des Tiers ausmachen, ähm, wäre eben der Indominus Rex entstanden. Alle anderen Zutaten, Therizinosaurus, Velociraptor, das sind ja mehr Sachen, die man vom rein optischen her nicht sieht, die auch die Größe. Größe des Dinos nicht beeinflusst haben, sondern mehr die Intelligenz und dieses Verhaltensmuster. Aber die reine Optik dieses Tieres könnte wirklich sein, äh, könnte komplett auf Tyrannosaurus Rex und eben Gigantosaurus zurückzuführen sein. So, das ist auf jeden Fall meine Antwort. Damit widerspreche ich, glaube ich, einem, einem Großteil im Internet, die ja wirklich davon ausgehen, der Spinosaurus war dann da drin, aber einfach nur aus dem Grund, dass sie eben sagen, naja... Dann haben wir jetzt eben hier den, den T-Rex, den Hauptsaurier, den wir schon mal irgendwo hatten. Und daneben ist dann der Indominus Rex, der neue Hauptsaurier. Und jetzt haben wir dann eben in der Mitte den Spinosaurus. Das würde ja nur Sinn ergeben. Es würde irgendwie aus Film äh, aus filmischer Sicht Sinn ergeben, wenn man das Tier gesehen hätte. Aber da das Tier nie gezeigt wurde, macht es irgendwie auch dann wieder keinen Sinn. Und ich bin der Meinung, der T-Rex besteht einfach, ähm, der Indominus Rex, sorry, besteht einfach zum Großteil mit aus Giganotosaurus-DNS und das ist für mich ein Indiz dahin, dass dieses Tier auch in diesem Gehege ist. Jetzt bist du wie immer gefragt, wie ist deine Meinung dazu, welcher Dinosaurier könnte sich denn wirklich in Paddock 10, also im Gehege Nummer 10, beherbergen? Schreib mir alle deine Gedanken in die Kommentare und dann bin ich raus für heute und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann!